Alexander, Sabine und ich waren heute nochmal unterwegs in Köln und haben die letzten Plakate aufgehängt und nochmal jede Menge Flyer verteilt. Ja, wir sind natürlich nicht die Einzigen. Es ist wahnsinnig toll, was gerade alles passiert. Wir sehen es auf vielen Bildern und Videos, die ihr schickt auf Facebook und so weiter. Überall im Land sind viele, viele Leute unterwegs und das ist wirklich wahnsinnig toll. Vielen, vielen Dank für euren Einsatz im Wahlkampf. Ab Heute sind alexander und ich dann für eine woche die letzte woche quer durch deutschland unterwegs und zwar sind wir morgen am montag in dortmund am dienstag in essen am mittwoch in hamburg am donnerstag in magdeburg und freitag und samstag dann in berlin wo genau findet ihr auf unseren facebook seiten Genau, also äh, wir freuen uns, wenn ihr auch nochmal einmal Kraft tankt jetzt für die allerletzte Woche. Jetzt geht es wirklich um jede einzelne Stimme. Deswegen überlegt, was ihr einbringen könnt, wie ihr helfen könnt in den nächsten Tagen. Schaut bei uns auf Facebook vorbei, welche Veranstaltungen wir machen und wo wir sind. Sprecht mit euren Freunden, Bekannten, mit der Familie. Jede E-Mail, jedes Telefonat zählt jetzt. Überzeugt die Leute, dass es eine tolle Idee ist, DIP zu wählen. Und wenn ihr noch Infos braucht, wie ihr die Leute am besten überzeugt, guckt auf unsere Facebook-Seiten, da ist jede Menge zu finden.